Hey, Daniel. Ja, was gibt's? Wusstest du, dass Dr. Kawashima jetzt auch nach Deutschland kommt? Oh nein. Ja, er, er will wiederkommen. Er ist wieder da. Ich hab doch Leute vorgeschickt, damit sie ihn aufhalten. Er ist wieder da. <lacht> er ist offenbar zu gut. <lacht> ja, Meinst du, Miyamoto ist jemand, der äh, seine Mathe-Sachen in, in der roten Mappe tut? Bestimmt. Jetzt einigen wir uns mal darüber. Daniel, welche Farbe hat, hat der Mathe-Ordner? Öh, oh, bitte, bitte macht mich nicht traurig. Das ist blau. Halt die, Sch ist, halt die ist... Schnauze, was ist falsch mit dir? Mathe, Mathe ist blau. Nein. Das ist so natürlich. Mathe ist, Alles andere Mathe, so Mathe, so falsch. Mathe ist gelb. Was? Das habe ich doch nie gehört. Natürlich. Deutsch ist rot, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Klar, das auf jeden Fall. Und Englisch ist, ähm, ähm, ist grün oder blau, je nachdem, was man da gerne mag, und gelb ist eben Mathe, weil Mathe Bücher sind gefühlt immer alle gelb. Mhm. Tatsächlich habe ich für einen anderen Fächer ähm, im Verlaufe der Jahre war es mir dann egal, welche Farbe die haben, das heißt, da habe ich irgendwie... Alles mögliche genommen und in jedem Schuljahr Irgendeine andere Farbe oder so gehabt Ähm, also das, außer Bio Ja, Bio ist grün Ja, das ist der Grund war. Also entweder war englisch Grün oder Blau Und das hing immer davon ja. ab, ob ich Bio hatte und Ob ich äh, überhaupt eine Aus Möglichkeit hatte, auf äh, Blau auszuweichen Weil ich Oh, vielleicht... da, man hat einfach Alles in einem Block getan das habe ich nie gemacht. Ich nein. schon tatsächlich, aber dann habe ich das nach oh. einer Zeit, wenn es irgendwann zu viel wurde, äh... weil mein Super Nintendo deckt. Oh nein. Nintendo. Es da wo... ist ein Nintendo. Mhm. Also Seit der 10. Klasse habe ich mich dann umentschieden und war es schon die 9.? Ich glaube, es, nee, es war eher ab der 10. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in der 9. gemacht habe. Ähm, ab der 10. habe ich dann. Ähm oh. Die Gegner machen mir Angst. Das sieht vor allem so krass aus, wie weit man damit springen kann. Ja. Ähm, da habe ich irgendwie alles dann in, ab sofort in den in großen Ordner gepackt und wo alles geordnet drin war. Was eine gute Entscheidung das, war. Das wollte ich machen, aber in meinem Rucksack sind sie irgendwie sehr schnell kaputt gegangen, alle. Ich habe da so einen Ordner, der ist richtig zerfetzt. Und ich frage mich, wie. Ich habe ich habe halt irgendwann so gemacht, ähm, weil man in einem Schuh ja so viel Kram kriegt, den man aufschreibt und Blätter und alles Mögliche aus mehreren Fächern. Brauche mhm. ich? Ich brauche, ich kriege eigentlich immer zwei fette Ordner, zwei große Ordner voll. Die im ich habe halt auch immer. Ähm, die Mappen und so schnell voll bekommen, weil ich äh, sehr viel notiert habe für mich auch, mm. was gut war. Ja und bei mir ist es jetzt so inzwischen, ey, ich äh, habe nur noch so die letzten ein, zwei Monate von jedem Fach drin, was extrem wenig äh, Platz dann kostet. Ja, und übrigens, ich glaube wir haben hier was gefunden. Ähm, das sieht aus wie Ridley's Kopf. Ja, aber wir kommen hier noch nicht durch. Mm. Das heißt, wir brauchen ein Item. Und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich das finde. Ja, dann suchen wir einfach mal. Ich meine, so viele Wege bleiben uns sowieso nicht mehr offen, glaube ich. Nee, hier kam ich ja. Ja, nee. Wir haben ja noch ein, zwei ähm, Felder hier, die noch nicht erkundet worden sind. Äh, zum Beispiel da, wo ich ja zum ersten Mal gestorben bin. Da konnte man ja auch irgendwie rüberschwingen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, das war, das war direkt hier. Das also ist direkt oben. Diese um. zwei, da würde ich gerne noch machen, die da noch blau sind. Hm. Um. Ja, Wäre wär, wär hilfreich. Wow. Wir haben zwischen Geil. viele Powerbomben. Mein Super Nintendo leckt wenn ich eine Powerbombe platziere. Was soll das? Ja, das habe ich beim letzten Mal auch, ist mir auch aufgefallen. Was soll das? Mein Super Nintendo ist auch nicht so stark. Mann Früher war alles besser als mein <lacht> NES hatte. Da der hat, der hat Metroid 1 schon geleckt bei zwei Gegnern oder sowas. Das, das war Luxus. Aber jetzt kriegt krieg dieses tolle Teil nicht mal dieser Super Nintendo nicht mal äh, drei Sachen hin oder so. Oh, warte, ich weiß warum, warum wir hier weiter können. Aber ich, ich kann nicht hier rein. Du weißt bestimmt, warum wir hier weiter können. Ja, da, da, das habe ich ja gerade erwähnt. Da, da, da bist du, du, du beinahe kannst... gestorben. Oder bist du sogar gestorben. Da bin ich sogar gestorben, da bin ich heruntergerannt. Ich weiß nicht, ob das schon in den gelöschten Aufnahmen war. Nein. Echt nicht? Ich glaube nicht. Mann. Einer deiner zwei Game Overs. Ja. Weil ich so nett war... Und Dreieinhalb. <lacht> Wenn du schon vergessen hast. Ja. Da war ja mal eine Sache. Bei den Balljumps. Ja, ja. <lacht> ich bin so nett das ist so dass super. das nicht. Guck <lacht> mal, oh, wie nett ich bin. So, wir haben jetzt den Grapple Beam und das können wir hier so richtig krass drüber grappeln. Wir fallen ein, äh, pff, einige Stellen ein, wo wir hin, noch hin könnten. Da, wo man, äh, wo es die Glielwürzige Alter, der Wave Beam, ich mag den. Mm, weil der, der macht mm. Wellen. Ich glaube, der geht auch, ist das, warte. Ah, nee, warte, der ist anders in dem Spiel, glaube ich. Ähm. Warte mal. Ach, man, man muss jetzt Plätze ausmachen, die halt... Warte, geht der durch Wände? Ja. Ist es besser, wenn man den Spatz ausmacht? Weil ich will gucken, ob das funktioniert, wenn ich. Okay, das geht auch so durch die Wände, weil ich glaube, jetzt müssen wir irgendwelche Schalter, äh, diese Schalter da äh, aktivieren, wo wir aber von der anderen Seite eigentlich draus schießen müssen. Ach so. Und die können wir jetzt, glaube ich, auch so treffen. Autsch. Schnell den Typen da einfrieren. Ah ne, ja. dann kann man sich dran. LOL. Oh lol, oder auch nicht. Das wusste ich nicht. <lacht> äh, natürlich wusste ich das. Ja. <lacht> Sehr ja gut. Als ob ich ja, die Glaubwürdigkeit. Als zu ob waren. ich das nicht weiß. Ich, ich, ich, ich, äh. <lacht> mein, mein Onkel arbeitet bei äh, Miyamoto. Nicht bei Nintendo. <lacht> Nein, bei Miyamoto. Das ist jetzt Miyamoto Produ äh, Productions, es ist so wie Kojima. Ja. Dementsprechend ist auch die Qualität gesunken. <lacht> <lacht> ich meine, schau dir doch mal mit Super Nintendo an. <lacht> Der hat Miyamoto ganz allein in seinem Keller entwickelt. <lacht> mit seinen Kindern. Die haben nie das Tageslicht gesehen. Ach echt? <lacht> nur ein Earthbound. Oh Mann. Ähm. Ja, das ist schnell eskaliert. Sehr eskaliert. Ihr könnt doch nichts dafür, dass Miyamoto so krank ist. Ich wusste, dass hier was war, aber nicht, dass so was hier war. Das ist halt schon erstaunlich. Was? Das ist... Das sieht wie ein richtiger Weg aus. Ich dachte, du findest jetzt nur einen Missile-Container. Es sieht nach einem nervigen Weg aus. Du hast mein Beide da. Uh! Reservetank. Oh mein Gott! Wir haben sogar. Was das denn jetzt bitte aus? Wegen der Lava? Achso, ja, gut. Zwei Reservetanks. LOL! Ja da einer. ist noch einer! <lacht> ich hab nur die. Ich hatte die Powerbombe geschwissen, weil ich dachte, ey, warum nicht? Warte, eben als ich das Item angesammelt habe, kann es sein, dass nur das vom Missile-Tank äh, nicht sichtbar war? Hm. Der Block, der als Wirklichkeit ein Missile-Tank war. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ja, wir haben drei Items gefunden. Ja, da, in einem Zug. <lacht> Vor allem, das das habe ich überhaupt nicht erwartet. So, ich bin aber... K können wir hier vielleicht hier unten irgendwo weiter... Weißt du, was hier war? Oh, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, die einzige Stelle, die mir noch einfällt, ist da, wo ähm, es diese Fliegen gab. In einem dunklen Raum. Und da konnte man ja auch nur mit den... Äh, Greg... Mit dem Beam weitermachen. Äh, wo war das denn? Weißt du das noch? Pff, relativ von, am Anfang. Von dem Gebiet hier, oder? Ähm, Brinster, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also im anderen Gebiet. Mhm. Gucken wir mal. Ich sterbe hier nicht. Nein, nein. Das glaube ich, dir. Das auch. ist das Bild, das wir alles ein. Oh man, das ist nur eine Simulation. Natürlich. Metroid ist ein... Metroid ist ein, ähm, Eine ein Weltraum-Simulation. Eine Simulation, die für, für Killerspiele... Also ein Killerspiel. Wir, oh wir, wir nein. Kennen, wir kennen es nicht. Unser krassen... Ich meine, ich habe jetzt Bock äh, in einem Raumschiff zu steigen und nach Zeus zu fliegen. Mhm. Und dort äh, jegliches Leben auszulöschen. Ja, und am besten die äh, Space Pirates zur Erde zu locken. Weil, wir wissen ja <lacht> dass unsere super tollen Politiker, dass das alles gefährlich ist, diese Videospiele. Hm. LOL! Ich glaube, die haben Dr. Kawashiva gespielt und sind jetzt beleidigt. Ja, er hat ihnen gesagt, sie sind schon 80. Dabei waren sie erst 70. <lacht> <lacht> okay, ge gehen wir raus aus diesem Gebiet. Ich hab keine Ahnung. Warte, ich habe eine Idee, wo wir eventuell hin könnten. Und ich zwar. Du wirst es sehen. Das haben wir zwar noch nicht hier äh, besucht, laut der Map, aber eigentlich haben wir es schon mal besucht in einer gelöschten Aufnahme. Hm, ja gut, gucken wir einfach mal. Ich weiß nur nicht, wie war der Weg. Ich will nach äh, Krateria zurück. Wobei, wir können ja auch mal hier dann weiter gucken. Wir haben ja jetzt auch den... Wie ähm, heißt der? Grapple Beam. So heißt, so heißt der gute Kumpel. Mhm. Und ich habe gehört, ich, ich, ich sterbe nicht. <lacht> <lacht> Ich, ich habe zwei Reservetanks. Alles ist gut. Alles ja, ist sehr gut. Ich habe nichts gesagt. Alles mhm. ist gut. Ah, siehst du, das ist eine Station? Ja, die wollte ich unbedingt äh, auch erreichen. Das war der Plan. Ich weiß gar nicht, wie viele Reservetanks gibt es. Äh, vier Stück. Ich weiß gar nicht, wie man die auflädt. Keine Ahnung. Puh, gibt's ich kann mir vorstellen, dass man eine gewisse Anzahl von Gegnern töten soll. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Hm. Ich hab... nee, das... das. funktioniert hier nicht! Weißt du, weißt du was ich für eine Überlegung hatte? Nein. Äh, Speedbooster und dann den schein nehmen, um nach hier oben zu rasen. Ach so. Das halt schlau gewesen. Aber funktioniert nicht. Du hast zu wenig Platz. Hm. Weg mit euch! Ähm. Äh, okay keine Ahnung ich war wahrscheinlich gedruckt, keine Ahnung von, von dem wie kriegt man immer Powerbomben das war bis jetzt immer der Fall ich verstehe es nicht ja nicht ich, ich habe Angst Rocky keine Sorge mir Motor ist bei dir warum machst du diese bedrohte Tierart aus Die bei jeder Berührung explodiert ich kann nichts dafür <lacht> Da konntest du wirklich nichts. Hat kann doch nichts dafür. Wenn der die ganze Zeit da einfach rumhängt. Meinst du Ich wollte noch nur mein... durch? Ich wollte nur meinen Grapple Beam nehmen. Hä? <lacht> Meinst du Speedrunner rennen hier nur durch? Oder die Grappling Beam? Ich bin Speedrunner, siehst du das nicht? <lacht> ich glaube, das ist sogar der Raum, den ich meinte. Ich bin mir ah, nicht sicher. Wir waren, wir nicht. konnten das hier, wir konnten hier niemals sein, weil wir. Ja, das stimmt. Weil hier sind ein paar Stacheln, wie dir vielleicht hm. aufgefallen ist. Du brauche ich das Heilung. Ach was. Ach wir was. kriegen jetzt hier ein schönes Item, wenn ich mich nicht irre. Okay. Interessant. Das ist dieses interessantes Technik. Konzept, was hier an den Tag gelegt wird. Ja. Wahrscheinlich ist das nur der Weg zurück. Hör, hör Nein, auf ich weiß eigentlich, was hier für ein Item ist. Ja, der X-Way. Oh mein Gott, der geht durch Gegner, oder? Nein. Was war das? Was war das nochmal? X-Way, kennst du... Wie benutzt man den? Welche Taste muss ich drücken? B. LOL ah, Da können wir oben durch. Ich kenne aus Prime. Da oben können wir durch. Ich meine, ich kenne aus Prime. Ja. Also, das ist gut. Wusste gar nicht, dass es das auch in 2 dem Metroids existiert. Nee, ich habe ich hab ich den, also hab den ja sogar schon mal relativ am Anfang des Projektes tatsächlich ges genannt, dass der hier sein soll und ich hatte sogar recht ah, ich hatte sogar ja. recht dass der genau hier ist ähm, ja das Ziel ist jetzt ähm, nicht zu sterben habe ich gehört <lacht> weil sonst ist er weg Da müssen wir noch das mal das ist lang. immer eine Voraussetzung die man erfüllen muss wow Jedes hast Jahr du gesehen wie mich der ich, dass ich nicht sterbe wow mein Super Nintendo okay Leute wir sind jetzt wieder da. Ich hoffe, diesmal funktioniert es wirklich. Okay. <lacht> Keine Ahnung, ich muss die Switch neu starten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich dieses Scheißgerät überhaupt gekauft habe, wenn da überhaupt nichts funktioniert. Ähm. <lacht> äh, das stimmt. Da ging Online-Modus. Ja. Aber hey, Server sollten das ja besser machen eine verarscht. Ja, keine Ahnung, aber es kann ja doch nichts mit dem Server sein, wenn auf einmal das Spiel immer extrem harte Lags hat und aufhängt. Das stimmt. Es hängt auch, es hängt einfach viel mehr mit der Switch an sich zusammen, was da Probleme macht. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso es solche Probleme gibt. Keine Ahnung. Das sollte eigentlich. Eigentlich sollte das kein Problem sein, die View hat es ja auch hinbekommen. Auch wenn es offline war. Das stimmt, muss man nicht verstehen. Ach komm schon, ich hasse diesen Gegner. Ich weiß, wir wissen auch tatsächlich nicht mehr, wie lange wir aufgenommen haben bisher. Also, <lacht> äh, wenn das ein längerer Part wird, ja, dann, dann, ist das so, müsst ihr mit leben. Ist Daniels mhm. schuld? Genau, ich, ich nehme das alles auf <lacht> <lacht> naja, eigentlich, eigentlich ist es mehr schuld. Ja, Miyamoto, du bist es schuld. Ja, und Kojima, die haben irgendwas ausgeheckt. Ja. Alle beide. Ich, ich würde dir nicht trauen. Ich auch nicht. Oh ja, genau hier in dem Gebiet meinte ich das äh, mit dem Raum. Irgendwo hier gibt es das. Ja, warte. Ähm, wir sind nämlich jetzt beim Raumschiff. Ich will mich kurz oh. heilen. Oh, stimmt, das ist eine gute Idee. Habe ich schon nichts vergessen. Ja. ja Weil... Bis ich das Leben wieder aufgefüllt habe, dauert es ein bisschen. Nee, ich habe eine Idee, wo wir weiterkommen. Das ist ja was Gutes. Ja. Und diese Stelle haben wir noch nicht erkundet. In diesem, in diesem Durchlauf. Angeblich. Ähm... Warum muss ich diese Tür wieder öffnen? Was soll das? <lacht> Dafür habe ich nicht bezahlt. Nee. Als ob man hier... Ich möchte nur meinen Speedbooster <lacht> verwenden. <lacht> Erinnerst du dich? Hier waren wir zwar noch nie... Oh... Hier waren wir zwar noch nie mit euch äh, auf, auf Video. Aber hier kann man lang und hier kann man sich, glaube ich, unten durchbomben. Es bringt aber tatsächlich nichts, weil, naja, ist halt Kacke. Aber mit dem Grapple Beam kommt man rüber. Und... Bitte nicht schon wieder. Huch, uh, Ich hab wieder diese Decks. Genau, aber irgendwie hast du den Mister-Container bekommen, Lol. Ja, mit dem Grapple Beam. Okay. Ja. Sam Lag bei mir halt so aus, als hätte das ist. Das Ding, ist das Ding gerade weggegangen? Kann sein. Ja. Lol. <lacht> Muss so irgendein Bug sein. Und damals hat Nintendo ihre Spiele nicht richtig gecodet. Ja, äh, dieses Gebiet, das ist komplett neu für uns und das ist ein sehr interessantes, würde ich sagen. Es ist einzigartig in Metroid. Gab es auch ein Zero-Mission? Ich hab gesagt, es ist einzigartig. <lacht> <lacht> Was verstehst <passiert lacht> du an dem Bord? Also zumindest ja, nicht zumindest äh, das. Nein, nein, nein, oh. Oh. Dann Samus nicht einfach an den Leitern hochklettern. Nein. No. <lacht> Samus ist so dumm. <lacht> ich renne übrigens. Schneller geht's nicht. Deshalb, ja, Wasser ist Gift. Ja. Es hat auch mal irgendein YouTuber gesagt, oder? Ja, nein, er, hat, er hat's auf mich. Nein, zum... nein, das war Wasser. Okay. Aber weißt du was? Vielleicht meint er auch Meerrettich. Nee. Also, wäre ich das gewesen, ich hätte gesagt, Miyamoto ist Gift. Das wäre aber ziemlich, äh, gefährlich. Ich würde den Gegner missbrauchen. Ist so, meinst du, es gibt irgendwann ein Gesetz, was das verhindern soll? Mh, mm, bestimmt. Wird auch mal Zeit. So, wir sind da im Gebiet. Der finale Showdown. Nee, noch nicht. Aber eigentlich ist es perfekt, um den Pass zu weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei 22 Mil Minuten. Oh mein Gott, Wit, was? <lacht> Jumpscare, s Ist Äh, yeah. ist hier irgendwo eine Sprechstation? Ja, die funktioniert nicht. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, taucht der hier auf, dieser Gegner? Ja. Auf jeden Fall, äh, das war es von Super Metroid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ähm. Ja, traut mir Moto äh, Productions bitte nicht. Das ist schlecht. Nein. Das ist etwas suspekt. Ja. Also, bis dann und ciao. Tschüss.